Das ist mal schön Tag. Pferd ohne Name, bleibt hier. Ich habe immer noch keinen gefunden. wir noch einen Namen für das Pferd ausdenken. So, da geht es hoch, da müssen wir hin. Ich würde sagen, wir kunden erstmal in die Stadt oder wie? Da es doch am Hafen was Interessantes. Fußvernehmen wir deutlich schneller die Ausdauer. Ach so, dass die Burg drauf dass deswegen gibt die, das ist keine Brücke. Also schon, aber. so haben die Burg drauf? Nagelhaus der Öst, östlichen Handelsgesellschaft. Okay. Zum Hafen zieht es mich. Ihr habt kein ah, Wissen darüber, Menschen. mit wem ihr sprecht. Geht weg. Die ich beinahe als Charakter gewählt hätte. Kisten auf einem Handelsschiff zu plündern, bestimmt eine gute Idee. Eine Angel. Wir haben auch schneider Die macht Schaden, die Angel. Interessant. Eine Zange wofür? makellose Granatsteinbau. Die Drachen schuppen sind immer wieder so schwer. Verkauf. Die rote Wunde. Ihr habt ja nichts verloren. Oh. Ihr habt hier nichts verloren. Okay. Eine stehen und abbauen. Ihr habt hier nichts verloren. haben wir sie so alle bei uns. Dann die uns. Das ist nicht tot. auch um was unbekannt und unbe unbemerkt machen. Dann würde ich es lieber mal nicht riskieren. Solange wir nicht der Diebeske dabei getreten sind. Ich behaupten, ich hätte diese Stelle nur erhalten, weil ich die Cousine des Kaisers bin. Unsinn. Aha. Dieser Mann hat mir nichts geschenkt. Er kommt ja noch nicht einmal zu meiner Hochzeit. Ein bisschen Essen mitnehmen. Ne, wir klauen hier nichts. Wir machen uns mächtige Feinde. Ihr habt im Lagerhaus nichts zu suchen. Das hier ist das zentrale Lagerhaus der Ostkaiserlichen Handelsgesellschaft, durch das all ihre Lieferungen passieren. Ah ja. Man muss das auch mal angeguckt. Sind noch nicht in Einsamkeit. Wir besitzen zwar viel Einsamkeit, aber in Einsamkeit sind wir wahrscheinlich noch nicht. Hatlas liegt. Okay. Jetzt Pferde zu kaufen. Und zu stehlen. Schwer für die Zukunft arbeiten und die Vergangenheit ruhen lassen. Genau das ist mein Geschäft. Was bietet ihr mir? Hab ich nicht. Gehen hat noch keinem geschadet. Wenn ihr eure Meinung ändert, bin ich hier. Wenn ihr unterwegs nach Einsamkeit seid, solltet ihr zwischendurch mal die Aussicht geben. Okay, ja, unser Schwarz wird schon nicht besser. Einsamkeitstelle. Kann ich euch helfen? Ich hätten unsere Fährten bringen können und hier unterbringen. So, ja, Aber das steht da drüben an dem Lager. Ob dann das Habt ihr schon ist. Es gab noch einen Drachenangriff. Oh je. Was nicht das, wo wir dabei waren? Wenn ihr nach Einsamkeit gekommen seid, um euch der Armee anzuschließen, dann sprecht bedenken. Ja, nicht. Ja, nicht. Ja. Einsamkeit. Du Einsamkeit du darfst, wir betreten Einsamkeit. Einsamkeit entdeckt. nichts antun. Sagt ihm dass er es nicht war ganz in der Nähe von Elend und Sorge. Zwei Städte in Sachsen-Anhalt. <lacht> oh kacke, das hätten wir nicht tun sollen. Das habe ich aber gewusst. Ich habe mir da draußen ein bisschen Feinde gemacht. Wir müssen wir reden? Ihm ja. Fühlt ihr euch krank? Wirklich? Wisst, für wen sie sich entschieden hat? Ich hoffe, sie weiß. Nicht. Also, die Sache läuft so. Ich kann einige Gegenstände für euch in Vorschuss. Ja, ich denke geht klar. <lacht> <lacht> Ja? Wirklich? Ihr wisst, für wen sie sich entschieden hat? Ich hoffe, sie weiß, was sie tut. Also, die Sache läuft so. Ich kann einige Gegenstände für euch in die Botschaft schmuggeln. Bringt selbst nichts anderes mit. Mit den Talmor ist in Sachen Sicherheit nicht zu spaßen. Gebt mir alles, worauf ihr nicht verzichten könnt, und ich sorge dafür, dass es in die Botschaft gelangt. Alles andere bleibt euch überlassen. Wo oh was fragt ihr mich? Sie hat versprochen, jemanden zu schicken, der sein Fach versteht. Wenn ihr tatsächlich lebend da rauskommen wollt, solltet ihr alles mitnehmen, was ihr zum Leisen bewegen und zum schnellen Töten so braucht. Na schön, ich bringe das für euch in die Botschaft. Ich muss los. Okay, ich fühle euch Waffen schon auf der Bauen Feier. Keine Sorge. Haben. Nimm den Nordbogen. Ich weiß nicht, ob wir hier so viel abgeben sollten. Und wenn nicht sind wir dann wieder Wenn wir ihn verärgern, haben wir keine Waffen mehr. Die wir trotzdem die Waffen. Bekleidung sollte man ihm auch geben. Ich will gerade tragen. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen. Wird es dann nicht abgenommen? Das können auch noch gut verkaufen. Können wir das hier vielleicht irgendwo eine Kiste tun oder so? Wie läuft das hier? Machen uns denn nackig oder? Das nächste Mal zieht ihr euch besser etwas an, bevor ihr das Haus verlasst. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Ach, uf, äh, uf, uf, äh. ich habe mir ja gar nicht angezogen. Ich laufe hier nackt nicht rum. Die Waffen habe ich auch alle geblieben. Ich bin waffenlos und <lacht> nackt. Fantastisch. Ihr könnt euch gerne etwas wünschen. Aber ich bin von guter Musik, guten Getränken und guten Freunden umgeben. Mehr kann man sich nicht wünschen. Vielleicht solltet ihr hier übernachten. Ja. Corpulus führt ein sauberes Gasthaus. Ich hatte gehofft, hier ist noch nur eine Truhe, wo ich was unterbringen kann. Bekleidung. Was ein bisschen hübsch machen? Sehen wir doch noch was aus, oder? Naja. ja, das finde ich das andere schon Kultistenrobe. Ich könnte ihm den ganzen Tag lang zuhören. Hört sich besser aus. Er ist nicht schlecht, wenn auch etwas hauchig und schrill. Wo wir von schrill sprechen, ihr Baden gönnt einander wohl gar nichts, oder? Das liegt nicht in unserer Natur. Doch willkommen der Kampflos rein. Willkommen im Zwinkernden Skever, mein Freund. Werft einen Blick drauf. Denkt oh, an den Zwinkernden Skever, wenn ihr das nächste Mal. Jetzt haben wir das Zimmer und sonst gebucht. Das ist gut, dass ich waffenlos bin. Muss überhaupt hin. Griff die meine Stellen. Das ist bestimmt eine Schnellreise möglich. Das ist praktisch. Wir kämpfen wirklich. Als ob ich mich jetzt mit denen für alle Mal angelegt habe. Das ist echt bescheuert. Das muss ich irgendwie aus der Stadtstadt schaffen. Die sind da drüben. Patrick. Ich kann nicht rein. Okay, das ist eine sehr auswegslose Situation gerade für mich. gehen wir wieder zurück rein. Das ist doch relativ scheiße. Ich bin absolut keine Waffen dabei. Ich habe alle Waffen abgegeben. Nur weil wir da auf das eine Podium hochgegangen sind. That's a big problem. Ich habe auch eine Tränke gegeben. Das ist wirklich ein großes Problem. Groß ist die Stadt hier. Irgendwie. muss fliehen. Aber wie nur? Ich hoffe, hier entlang. Offensichtlich nichts. Ich habe doch keinen Plan, wie ich reingekommen bin. sich mitten in der Burg. Die Mauern springen könnte auch schwierig werden. etwas schleichen. sind wir aber wieder mit dem Hof. Das gut, sehr gut. Klappt. Verfolgen die mich bis ans Ende der Welt. Das ist nicht gut. Jetzt sind wir schon so weit gekommen. Ich kann hier irgendwie nicht sprinten. Das ist ein mittleres bis großes Problem. Wir werden was bis zu den Stellen schaffen. Vielleicht wenn, was dann? In Es wird die jetzt nicht umgebracht. Das ist ein Schwert. treffen um. der hier gehört mir soll ich mich mit dir hier treffen? Für die Klingen! Oh oh. Ich hab das Spiel verwacht. ist fantastisch ich das spiel nicht mit gerechnet dass hier alle wachen von einsamkeit sind hinter mir aber was können wir da jetzt noch machen Jetzt das Savepoint laden. Vielleicht finde ich ein Savepoint vor, vor dem Angriff auf die Wachen. Das Spiel scheint, glaube ich, auch schon so verbuggt zu sein, dass ich nicht mehr rennen kann. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. jetzt nicht mehr reden. Ich werde mal was versuchen. Oh, das ist blöd. kaputt gemacht. Letzter regulärer Spielstand. Kartreck. Man sollte öfter speichern. And here we go again. Ich glaube, euch ist niemand gefolgt. ich habe einen Plan. Ja, skippen wir das bitte. Ein Brot auf die Jugend, auf unsere Zeit, denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Sturmäntel, ade, alles was stört, wir holen uns wieder, was uns gehört. Ich habe einen Plan ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft der Talmor schmuggeln können. Ich mache das hier schon sehr Die Botschaft, ich kann euch. Ich habe einen Kontakt in der. Er heißt Marlborn. Ich werde ihm aus. Währenddessen trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Marlborn arrangiert habt. Macht euch keine... Er ist ein Wald. Zum Glück wissen sie nicht, wer er wirklich ist. Dann geht der. Dann müsst ihr Elenwens Büro finden. Das klingt gut. Seid vorsichtig. Oh weih. Das war ja nicht so lange. Das können wir... Das können wir skippen. Hier ist das Pferd. Jetzt haben wir die Steilkarte und die Rüstung nicht. Äh, kurz nach Weißlauf zu den Stellen. Dass wir den Spielstand wieder herstellen. Oh man. Bleib hier fertig. Ein Mädel wie ihr braucht bestimmt ein Schlag. Natürlich. Natürlich. Reitet schnell wie der Wind. Ob ist das Pferd. auch nach Einsamkeit. So, hier ist der nördlichste Punkt, den wir haben. Dann mal auf. Das Pferd kann auch super schwimmen. Vielleicht bei diesem Versuch mal ein oder zwei schwächere Schwerter mal behalten, so zumindest, wenn in, so in so einem Fall sind wir auch aufgeflogen, aufgeschmissen. Ich weiß nicht, vielleicht lassen wir es einfach Und ganz uns mit den Wachen an anzulegen. Das wäre glaube ich die äh, gesundeste Entscheidung. Wenn wir, wenn wir waffenlos unterwegs sind. durchs große flüst durch wasser durch das fährt mal bei den stellen abgeben die stellen müssten auch nur dort sein Gehen wir an der Ufer. Das sind Seepferdchen. Das kann sehr gut schon. Und wieder hat wohl auch das Seepferdchen. Hier vor der Stadt. Sei Hof, das sind doch die die Stelle. Ich bringe mein Pferd hier mal runter. Oder nicht. Fährt. ich muss mich mal mit dem verwarnenen anlegen gehen. ich werde mal hier kurz zwischenspeichern Auf jeden Fall. Wenn ihr nach Einsamkeit gekommen seid, um euch der Armee anzuschließen, dann sprecht mit Lenke. Wappen der der Wolfsohn, Sagt ihnen, dass er es nicht war. Alle auf Position. Es hat mir so du leicht getan. Ihr müsst nach Hause. Geht und wartet dort, bis eure Mutter kommt. Wir wollen Onkel uns die. Macht schon Jetzt nicht. Ihr solltet dir sagen, dass ihr Onkel ein Dreckskerl ist. ist ein wollt da irgendwas tun? Dann bin ich da hochgerannt und dann er. Ja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 Okay, welches Schwert können wir loswerden, wenn sie es uns abnehmen? Ich glaube, das Not der Notzweck, der ist eh schon längst... Den wollten wir eh schon längst mal loswerden. einen Jagdbogen können wir behalten. Die hilft uns eh nicht weiter. Dann nimm alles andere. Nimm mein ganzes Inventar. Ich hoffe, ich sehe das wieder. Und die Kultisten ich eigentlich. Ich hoffe, die werden lustig nackig machen. Hier können, die, hier können wir die Klamotten, die wir anhaben. Und einige Sachen, die wir zaubertränken und so eigentlich behalten. Ab zur Sicherheit. Ich hoffe die geben uns das nachher wieder 1 zu 1 zurück. Bis wir am Ende alles los sind, müssen wir ihm geben. Das wäre äußerst schade. Ich vertraue dem da mal gerade. Wir tragen immer noch Menschenfleisch mit uns rum. Das ist etwas beunruhigend. Okay. Warum wir das Schwert noch zur Not? Das kann man sich doch auf der einer party sehen lassen. Sehen wir die ganze Mal, sehen wir den Charakter auch mal ohne Rüstung.